Ich möchte immer noch wissen, warum warum Sie in Deutschland sind. Was passiert danach so? Wir never ja hier bleiben in Amerika. Wir haben ja hier vielleicht in Kanada. Was jetzt? du sind in Liebe von dir. Warum liebst du uns Menschen so? <lacht> So, was siehst du, wenn du beim Dasein in unsere Augen schaust? Ja, was du brauchst. Wenn wir zum Dasein gehen, bei dir hörst du dann unsere Gedanken. Wenn wir innerlich was denken. Ja. Weißt du das? Ja. Siehst du Gefühle Emo spürst du alles, Emotionen? Alles, alles. Geschichten? Ja, alles. Lebensumstände? Ja, alles. alles. Ja, du brauchst Hilfe davon. Zweifel. Alles gut. Zweifel. Siehst du die Menschen, die uns umgeben? Das heißt, wenn wir vor dir sind und im Stillen um etwas bitten, dann hörst du das oder konzentrierst ja. du dich auf was anderes? Ich kann fühlen, ich kann sehen, ist okay. Das ist normal für mich. Die Sache ist, wo du brauchst Hilfe, da kommt die Hilfe rein. Sachen interessiert Wenn ich mich oder wenn wir uns mit dir verbinden, so zu dir beten oder anders, wirkt das Licht dann von Parabatmann mehr. Ja, die Bete Manchmal mehr, manchmal weniger. Wie merkst du das, wenn man zu dir betet? Du hast gesagt, wenn du dir dessen bewusst wärst, dann wär's als ob tausend Telefone ständig klingeln. Ich <lacht> <lacht> ist kein Telefon. Also, was? <lacht> <lacht> Klingel -Telefon, a also ich klingelte Telefon nicht aus nichts, viele Leute. Die kennen kennt ganz wenige Leute. Aber. Das Telefon klingelt nicht, nur die innere Anruf. Und wie, wie merkst du die innere? Ja, das kommt Okay. Kennst du nur jeden, der dich anruft? Der innerlich betet? ja. Wo ist der Unterschied, wenn wir den Schreiben? Und schreiben ist okay, das ist gut für dich. Ich meine, manche Leute wollen schreiben, und früher war immer Briefkasten. Und dann denken sie, alle Probleme sind gelöst. Das ist das Gefühl, dass sie in den brief und senden, dann ist es is clean. Es macht für dich keinen Unterschied, ob ich zu dir bete oder ob ich dir einen Brief schreibe, das ist egal. weil mir ist es okay. Bei mir ist es okay. Bei mir ist es okay. Du schreibst, du betest, innerlich ist es. gleich. Okay. Und du spürst es dann direkt oder nicht? Und wir dürfen auch für andere bitten. Ja. muss ich die anderen... Wenn ich jetzt zum Beispiel für meine, ich habe jetzt zwei Enkelkinder, möchte für die Enkelkinder bitten, muss ich dann die Eltern fragen oder kann ich einfach so? Ich habe jetzt Angst vor mir. Als du Kind warst, da warst du bei Gott. Und jetzt bist du immer bei Gott. Du bist ein Avatar. Ich verstehe das Konzept nicht. Du bist ein also praktisch einfach. einfach so auf die Welt gekommen. Und ja, aber ich meine, der er, Gott hat uns und wir sind da. Wir sind Teil von ihm, aber ich kann nicht sagen, ich bin der Gott. Also. Aber da ist keine Entwicklung, wo du Kind warst und jetzt? Nee, du bist doch, immer da ist keine. Da war kein Progress. Also wir sind da, wir sind da, das ist alles. Wenn du da gehst gibst, dann sind wir danach ganz voll und aufgeladen. Und dann geht es wieder weg. Was kann man denn machen, dass es bleibt? Ja, das bleibt. Manche Leute bleiben. Manche Leute sagen, die, die, die ist weg. die ist nicht weg. Ich denke aber, du machst so viel und dann verliere ich das wieder. Dann musst du wieder so viel machen, dann verliere ich das wieder, dann musst du wieder so viel machen. Das ist okay. Mutter <lacht> mir hat das Licht von Paramatman. Wie kann es mehr werden bei mir? Was soll ich machen? Die Lichter, ohne Licht, diese diese Fühler sind important. Was du fühlst, was diese guten Gefühle sind, ist das wichtigste, was wir sehen. Das ist der Wunsch, das Selbst, das Wunsch, das Wunsch. Du meinst mehr zu unseren Gefühlen yeah. zu stehen. Ja. Yeah. Gefühlvoll zu leben, sage ich mal dazu. Ja, ja. Lustig. Lust Gott. Weiter Leben Weiter Freude. Lebenskraft. Gott ist überall. Wir können nichts sagen. Gott ist so, Gott ist so. Und wie sehe ich Gott in meinem alltäglichen Leben? Wie, mir fällt es schwer, Gott in allen zu sehen. Wie fühlst du denn? Hm? Wie fühlst du Gott? <lacht> Im nee, Alltag kaum. Im Alltag kaum. But, uh, du hast so die Glauben da, die Gott ist da. Aber ja. wenn du denkst, die Gott, du Fuhl setzt Du kannst du nichts sagen, oh Gott ist nichts da, aber wenn du denkst an Gott, du Fuhl setzt du hast guter Fuhlen und du Fuhl setzt oder so. No? Das yeah. ist alles. Das ist alles, okay. Dann versuche ich das mal. <lacht> <lacht> Und was heißt dein Wille geschehe, wenn man ähm, Devotion, wie bringt man das zusammen, den eigenen Willen das kommt, und Devotion? Da ist keine spezielle of Methode zu bringen, Devotion, also das kommt automatisch. Du musst machen, was, was du willst machen, einfach bieten, locker bleiben, akzeptieren. <lacht> und was akzeptieren die Dinge, die Welt, wie sie ja, ist, alles, die Dinge, alles, wie sie alles, kommen? Alles. alles. Was kommt ja. vor? Was kommt uns vor? erstmal Mal müssen wir muss lernen, zu akzeptieren. Dann, dann kommt andere Sachen zu. Wenn du akzeptierst, nichts, du machst immer Resistenz, machst, dann kannst du immer unten. Du kannst nichts sagen. Okay, manchmal können wir kann sagen, ich will nichts, ich muss. Weg von hier, das kannst solche Entscheidungen treffen, aber das, das passiert nicht so oft vor. Er muss bleiben zusammen in der Familie bleiben, zusammen Man muss, muss akzeptieren. Manchmal so sagt, nee, ich will nichts, ich will weggehen, aber wie lange gehst du weg? Dann kommst du wieder zurück. Aber muss man sich nicht manchmal auch aufregen über Dinge? Ja. <lacht> Es du kannst schauen und du kannst alles machen. Das, das muss einmal muss raus. Ne? Ja. Okay, in München hast du gesagt, dass Gott nicht spricht zu den Menschen. Ja. The God is only the feeling. God don't say you must do this or that. People may think, oh God is saying I should do this or that, but that is not, not, not like this. You can feel it you can But many people think oh, God told, my Guru told something, that is not true. But Gurus or Avatar, they die, die speak. Yeah, but they think that the Guru has said something. But that That's 100% stinks. The Guru says nothing, he must do so it, that, that is, this is not true. Hast du regelmäßig Kontakt mit anderen Avataren? Ja, wir sind alle zusammen. Das ist Wie viele gibt es ungefähr, die jetzt die gerade inkarniert sind auf der Erde? Ja, viele. Oder? Manche sind known äh, und manche sind unknown, aber äh, wir sind alles zusammen. Gibt es einen Unterschied zwischen Gott und der göttlichen Mutter? Den, den weiblichen Teil von Gott, oder auch, wie man es nennen will. Es ist unterschiedlich, Unterschied, aber der sagt, wie die Person nehmt. an. Das manche Leute sagen, die göttliche Mutter ist ein bisschen saft. Und der männliche Guru ist ein bisschen harder, so. Das no? uh -huh. sind so. so, so. nur Vorstellungen? Nur Vorstellungen. Okay. Und die Kraft ist gleich. So. Vertragen sich die Avatare untereinander? <lacht> <lacht> Sind die Avatare einer Meinung oder nicht ehrlich? Nicht? Nein. <lacht> <lacht> die Meinung, keine passen zusammen. Genau. Passt nicht zusammen. Nein, ja, passt nicht zusammen. Gibt es ja, ja. Gibt's da auch so? strengthensしか ¿ 히EN va Kalte angehts? own es ist is Problem, of problem haben eine Regel, die Das sieht في muss nur mich horen, Münze. Wir wollen zusammenbleiben. Kann, kann ich als Mensch so eine Art äh, Überbewusstsein, Seelenbewusstsein bekommen, erlangen? Das kommt nicht so vor. Also man sollte nicht zu viel Zeit Nein. darauf verwenden. Nein. Okay. Ja, aber die Menschen, die erleuchtet sind, also gibt es das überhaupt in Gibt es das? Ja, okay. After the enlightenment, when enlightenment comes, we can't stay in this head, in this body. Enlightenment means only before thought or after thought after enlightenment we can't stay here uh -huh. we be, we have contact with the divine we will be part of the divine or like this but after enlightenment we can't stay in this in this body or this in this world mm -hmm. that's possible. enlightenment means when you whenever i identify with god that is the enlightenment And what is awakened? Mm. awakened? Some people say they are awakened. Mm. Yeah, that is different thing, but it's is not enlightened. It mm -hmm. means a little bit conscious there. Awakened means a little bit conscious about divine or something. When uh, my Vorstellung. Ich, ich habe immer mehr das Gefühl... No, until your mind is there, you have so many visions and so many feelings. Yeah. There is no kind of end. Until your mind is active, always you have some vision. Ja, und wenn das nicht mehr ist? Was, well, that's was that's sehe it. ich dann? Bin ich dann tot? Dann ist nichts mehr da. Until you are active, that, that will continue. Erschaffen wir schaffen unsere eigene Welt? wie eigene Welt, und own creation. Und wenn ich aufhöre, die zu erschaffen, meine eigene Welt, geht das? Kann ich meine eigene Welt aufhören, die zu erschaffen? No, ja. until your mind is there, we will create many things. Und hast du hast gesagt, wenn da schon, gibst du dahin, wo, wo es gebraucht wird. Ja. Ist das immer dasselbe Licht, oder? Nein, nein, jeder, jeder, jedes Jedes in den Herrschern bekommen. Ähm, ja, bekommen da unsere Kinder, wenn sie jetzt nicht da sein können, auch ja, was von ja, dir? Ja. Die Beine kommen, die ganze Familie. Genau. Das ist schön. Die beiden sieben Generations kommen. Wow. Die kommt in sieben Generations. Schön. So. Ja. Danke. Also, also alle Verwandten? Also, ja, ja, alles. Auch alle, alle Zwiebeln. In Ayana, in one, one family, if one is connected with the Guru or with Divine, that that means the the, the benefit of the seven generations will get. And only seven, seven generations backwards or also forward, <laughs> <laughs> <laughs> For that's not longer life. Mit so diese sieben Generationen nicht mit hier, aber sie haben den Benefit aber ohne Anwesenheit? Okay. Wir, die jetzt hier mit dir sind, ich denke, wir sind alle beschäftigen uns mit Gott und mit äh, Spiritualität und Religion. Und ähm, ist das wichtig? Oder, ähm, oder geht es im Leben einfach darum, zu spüren, was, was im Herzen ist und danach zu leben? oder? Das ist okay, das kommt. Manche Leute gehen so, ne? die wissen nichts. So. Uh, andere Burus und die Leute arbeiten und kommen zu Hause, die wir kuchen und dann... Okay, aber okay, you know, uh, meine Meinung ist die Glauben etwas. You know. die, die Vision ist nichts uh, Avatara die Divine, aber es ist nicht glücklich, die wir machen. You know. Das ist okay. Mm -hmm. Manche Leute wissen, dass dieser Guru oder die die das Guru und der Guru dahin und dahin Das ist auch okay. Mm -hmm. Das muss nur die innere uh, uh, Glück sein, uh, die innere Freude muss sein. Mm -hmm. Dann ist alles geht gut. Okay. die inner Freude ist da, du machst oder das, du, du versuchst, so kriegen die innere Freude. Mm -hmm. Und you doch Krebs